Also noch einmal, um die Themenwahl zu erklären bitte das erste Video schauen, über Folter und so. Ja, schwierig ist immer, wie auch immer, nehmen wir jetzt hier diese Aufgabe, die Aufgabe bitte lesen und zu lösen. Versuchen, zur so Pause klicken. Und vielleicht noch einmal Pause klicken. Und jetzt können wir da weitermachen, machen wir die erste Frage so zurückgelegte strecke ist eigentlich eine streckenänderung gemeint ja und äh, bis zur fünften stunde also von da bis da ist gemeint ja und da ist bis hier die Funktion eher zu integrieren ja also wieso integrieren Erklären wir gleich die das steht jetzt hier ist Annäherungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit. Also Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit. Also von der Zeit, das ist der x-Wert. Und die Annäherungsgeschwindigkeit ist halt der y-Wert. Und um die Strecke zu berechnen, die Strecke ist weder die Geschwindigkeit noch die Zeit. Da muss man multiplizieren. Geschwindigkeit mal Zeit. und das Produkt ist ja Fläche, also Integral. Also daher müssen wir diese Funktion jetzt hier, die R bis 4 integrieren. Und dann die konstante Funktion 4 bis 5, von 4 bis 5 integrieren, um halt die zurückgelegte Strecke herauszufinden. Machen wir gleich. Also von 0 bis 4, das sind x-Werte. Die erste Funktion, ja, die R von x hier. Die muss man von 0 bis 4 integrieren, also diese Fläche berechnen. Das wird die zurückgelegte Strecke bis zur vierten Stunde sein. 8, 8 was? Was sind die Einheiten? Ja. Das ist Dezimeter pro Minute. Entschuldigung, das sind nicht Stunden, sondern Minuten. Korrektur. Also das wird 8 äh, Dezimeter sein. Ja. In den ersten 4 Minuten und nicht Stunden. Und dann zwischen 4 äh, vier und 4. und 5. Minute integriert man die feste Funktion, Y ist gleich 4, das da. Ja? Und da bekommen wir 4, was eh logisch ist, das ist 4 mal 1. 4 ja? bis 5 ist 1. Ja? Das ist ein Rechteck, da macht auch Sinn, dass das Ergebnis so viel ist. Also insgesamt 8 plus 4 Dezimeter, 12 Dezimeter, 1,2 Meter, also näher zum Funktionen. Was wird die Schnecke, äh, zum Becken halt, bitte Schnecke sein. Okay, 1,2 Meter. Nach 5 Minuten, das muss ich korrigieren, mache ich gleich. Was soll jetzt die Steigung, also die letzte 2 haben wir noch nicht berechnet. Also wir müssen diese Funktion hier ab, wo steht diese Funktion, 6 bis 8. Integrieren, machen wir gleich. Also jetzt hier auch das berechnet. Wo diese Funktion jetzt hier integrieren und das zwischen 6 und 8. Und das ist halt das Ergebnis, ja. Kann man auch so ganz schön in diese Darstellung sehen. Ja? Von 6 bis 8 für die x-Werte. Von 6 bis 8, Minuten sind es in diesem Fall. Ja? Dann jetzt heraus minus x2, das wird die Funktion. Und das ist das Ergebnis dieses Integrals, also die Fläche. Darunter. Hier. Gut, und dann äh, die nächste Frage. Was ist die Bedeutung der Steigung und des Integrals? Das Integral haben wir schon gesagt, das ist zurückgelegte Strecke. Wieso? Geschwindigkeit mal Zeit gibt halt Strecke. Streckenänderung, also zurückgelegte Strecke. Und was ist dann die Steigung? Wenn das hier eine äh, Geschwindigkeit ist und das hier die Zeit, die Steigung wird Geschwindigkeit durch Zeit sein, eine Geschwindigkeitsänderung in der Zeit. Und das ist ja Beschleunigung. Das ist eine Art von Beschleunigung. Wie schneller die Schnecke in ihrer Annäherung des Beckens sein wird. Ein bisschen schwer auszudrucken, aber wie auch immer, das ist was hier gemeint mit der Steigung. Also die Geschwindigkeitsänderung, also die Beschleunigung der Bewegung der Schnecke in Bezug auf das Becken. Gut. Was soll dieser Ausdruck angeben? So wir sehen jetzt hier das hier, all das das ist halt Minus diese Fläche, Minus diese Fläche, Minus diese Fläche also das ist alles Minus. Also diese Fläche muss man subtrahieren. Ja? Diese Fläche muss man subtrahieren. Von was? Und der feste Funktion 35,2. Ne, das muss ich auch in den Moment. Also der Abstand am Anfang ist 35,2 cm, also 3,52 Dezimeter. 3,52 Dezimeter ist der Abstand am Anfang. Und die zurückgelegte Strecke, Strecke in Richtung Becken ist das hier. Das bedeutet, das zeigt uns den Abstand am Ende vom Becken. Und das wird jetzt von 3,52 äh, das hier subtrahiert. Gut. Moment noch. Diese Fläche allerdings in Diagramm zu zeigen ist nicht so leicht, weil man hat 3,5 irgendwo da. Ja. und von dieser Fläche muss man diese subtrahieren und das geht nicht so leicht ja. und daher lassen wir jetzt die Darstellung machen wir einfach die nächste Frage ja. ist auch hier nicht gefragt diese Darstellung und die nächste Frage jetzt wenn die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit hier gezeigt wird Beschleunigung, Zeit die Fläche, also Produkte beiden, Beschleunigung mal Zeit, ist in diesem Fall Geschwindigkeit. Wieso? Die Beschleunigung ist Änderung der Geschwindigkeit durch Zeit. Schauen wir das kurz. Da ist auch die entsprechende Formel dafür. Beschleunigung ist Geschwindigkeitsänderung durch Zeit, entsprechende Zeit. Also wenn wir das auf die andere Zeit bringen, Geschwindigkeit ist Beschleunigung mal Zeit. In diesem Fall jetzt hier, wenn das hier Beschleunigung ist und das hier Zeit, Beschleunigung Mahlzeit wird das Integral die Fläche sein und das wird dann Geschwindigkeitsänderung sein. Äh, Moment jetzt nochmal. Die nächste Frage, wenn jetzt hier die Strecke ist und das hier die Zeit, in diesem Fall ist die Steigung gefragt. Die Steigung ist die erste Ableitung oder die mittlere Änderungsrate bei einer Gerade und aber hier sind in jedem Punkt gefragt, also keine mittlere Änderungsrate. Die braucht zwei Punkte. Und in diesem Fall jetzt hier, zurückgelegte Strecke, hier, Zeit hier, die Steigung ist Y durch X. Also Strecke durch Zeit und das ist ja die Geschwindigkeit, wie Kilometer pro Stunde. Also Strecke durch Zeit. Und das bedeutet, die Steigung zeigt dann die Geschwindigkeit. Und sie wird in jedem Zeitpunkt mit Hilfe der ersten ersten Ableitung gerechnet. Die mittlere Änderungsrate zeigt uns die mittlere Geschwindigkeit und die kann man so dadurch berechnen, indem man so zum Beispiel jetzt hier diesen Punkt und diesen Punkt da verbindet mit einer Gerade und dann die Steigung von dieser Gerade, also Delta Y durch Delta X berechnet. Und das ist dann die mittlere Änderungsrate. Es wird auch in einem, in einem entsprechenden Video erklärt, oder wurde schon erklärt. Danke sehr.